Willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's 3. Falls ihr euch fragt, warum ich immer noch das Gleiche habe, liegt daran, dass ich alles gerade in einem Tag spiele. Also nicht wundern. So, So, jetzt machen wir die Nacht normal. Und falls man es nicht gesehen hat, sieht man es hier nochmal. So sieht es aus, wenn meine Cam back uh, slight... um, ist. Sister Location, multiple is the location? uh, Spoiler for employees. Wo ist er? Da ist er, da ist er. Sehen. So es ist immer schwer, ihn zu sehen. Okay. Er redet gerade über die Suits. Ich repeat, die Suits sind nicht ich bin das Gesicht von Freddy Fazbear's Pizzeria. Das ist bezweifle ich, mein Freund. Ah, da ist er. Er ist bei Cam 05. Oh shit. Oh, hi Freddy. Nein. Lass mich in Ruhe, Freddy. Was sind das für Geräusche? Ero bei allem. Hallo. Schnell! <lacht> Hi! <lacht> Wo ist er? Fuck! Hi. Geh in den Raum hier. Wo ist er? Was zum Fick? Das ist Menge! Geh zurück. Oh, oh, fuck. Ich bin tot. Was zum Fick? Nein. Ich bin tot. Was macht Mangle hier? Ich habe ich am wenigsten erwartet. Hi, Mangle. Bitte verpiss dich wieder. Warum mache ich da? Ich muss hier machen. Oh, ich bin tot. Oder ich bin sowas von tot. Audio. Audio hier hin. Bitte. Kann ich es noch irgendwie retten? Oh nein, ich habe sowas von verkackt, oder? Oh, fahr ich denn dort? Bip, ich werde jetzt sterben, während ich wie. Ich sehe ihn doch da hinten. Ich habe irgendwas gesehen. welches jetzt wunder machen ist er da? Richtig? Hi, ich hab's doch gewusst, du blöder. Kiko. Mann! Nochmal! Ich dachte gerade irgendwas. Na ne, egal. Was macht Mangle hier? Ich habe jetzt eigentlich. einen anderen Charakter erwartet. Nicht Mangle. Mangle habe ich überhaupt nicht erwartet. Ist er da? Wo ist er überhaupt? Hi. Erstmal hier wenn zu machen. Super. Das ging flott und schnell und super. Wo ist mein Boy? Where is this boy? Beep, beep. So, und wir werden auch nach nach Nacht 5 nach die Bonusnächte spielen. Hatte ich zumindest vorgehabt. Ich nehme alles vor, wie gesagt. Hi. Video-Error? juckt mich nicht. Oh, hi. Freddy, Pupsbär. Kannst du bitte abhauen? Ich will dich nicht, muss ich nicht angucken, okay? Ich will dich nicht angucken. Also ich will dich schon irgendwie angucken, aber ich darf es nicht, okay? Also lass es. Wie lange dauert das? Okay, bleib da in diesem Raum bitte, okay? Super, danke. Also wenn mein Mangel da ist, muss ich sofort die Kamera runter machen. Weil ich habe keine Zeit, äh... Zu einer anderen Position zu switchen. Heißt, ich muss die Cam runter machen sofort. Ja, zack. Audio. Wendt habe ich zugemacht. Ja. Hier sitzt Wenn ist zu. Hallo? Hallo? Da ist er. Er ist da hinten. Alles Karotti, Leute. Video-Error, Audio-Error. dir doch den Error sonst wohin, Alter. Ich brauche keine Errors. 2am. Komm bei wir uns, bitte. Bitte. Hallo! Ist ein Killer auf dem Weg, Meine was du bleibst, da schön in diesem Raum haben wir uns verstanden. Kleiner, ich behalte dich im Auge. Ja, das ist zum Serious Business Hello. Man. Oh, oh gosh Mann, boy. 3 morgens. Come on. Ich finde es aber gut, dass die Nächte hier nicht so lange gehen. Weniger AIDS für mich. Was du fick. Okay, Sack. Das war Balloon Boy. Aber das sah überhaupt nicht aus wie Balloon Boy, fand ich. Sieht aus wie so ein gesichtloses. etwas. Hi. Was ist das, man? Ist wieder hier? Super. Video Error. Mir noch egal. Ja, war doch klar, dass audio error auch noch gleich dazukommt. Rebooten wir doch gleich alles. Rebooten wir doch gleich mal einfach das Leben neu. Kannst mal wieder 4 AM werden. 4 Morgens plus. Oh. Ich klicke doch so schnell ich kann. Come on. Hallo. Spiel. Okay, danke. Hi. Wo bist du? Er ist wieder hier. Hey, die Taktik, die Taktik funktioniert, Leute. Ich bin krass. Oh nein. Ist es Ist Freddy? Ja. Es ist Freddy. Ja, dann juckt es mich nicht. Piss dich, Freddy. Such dir jemand anderen, den du erschrecken kannst. Ich bin nicht dafür bereit. Hi. Ich sehe dich, kleiner. Audio-Error. Audio-Error. morgens. Habe ich gerade einen Vent gehört? Habe ich gerade gehört, wie der gerade im Vent crawled So ganz, ganz, ganz, ganz, nee, habe ich mir wohl eingebildet. Cool, okay, super. Haha. Alright. Video-Error. Wie viele Errors willst du mir noch einklatschen? Ich habe immer Angst, wenn ich auf einen Ding-Dinger gehe, dass ich auf was Falsches klicke. Das kann gut passieren. Alter, wieder Audio-Error. Oh, mein 5 Uhr morgens, komm. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann bin ich echt sad. Guter. Tag. Hallo. Hallo. Ventilation. Oh, scheiße. Ventilation ist wichtig, weil sonst halluziniere ich schneller. Glaube ich. Auf jeden Fall wird man dann nicht gut. Ich habe gerade einen Vent gehört. 100% ist am Vent. Ja. Ihr seht's, da ist er. Guckt mich blöde an. Und jetzt? Oh. Hast keine Chance mehr zu mir zu kommen? Egal was passiert. Komm, wo ist Freddy? Ich würde mich von Freddy schrecken lassen. Damit ich dir zeigen kann, dass du keine Chance mehr hast, zu mir zu kommen. Viel zu spät für dich, mein Freund. Vergiss es! Gib's auf. Ich hab's geschafft. Ich bin krass. Ich hatte nach, nach, nach zwei bin Probleme gehabt, aber ich muss erstmal das Spiel verstehen, weil das ist ein sehr. Das ist ein Spiel, das versteht man nicht sofort. Aber wir haben es jetzt geschafft. By the way, Leute, falls ihr euch wundert, woher ich eigentlich am Anfang des Parts, woher Leute diesen Code rausgefunden haben, am Anfang des Parts, mit das Minigame. Das findet man ähm, hier in diesen Minigames, muss man in diesen Hall Race gehen. Dann sieht man hier nämlich, hier ist der Shadow Freddy. Aber man sieht auf jeden Fall, ähm... Ja. So, ich bin jetzt Foxy. Man sieht auf jeden Fall dann manchmal Codes in manchen Nächten. Ich weiß gerade in welchen. Es gibt links und rechts ein Hall. Ich glaube, das ist auf 1 hier. Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht genau. Oder ist das ist komplett neu. Ich weiß es nicht. Okay, lass mich. Ich weiß es nicht. ja Ah, a Fox. Oh, my, my Friends invited me to the party. Jarr. Man sind wir tot. Oh no! I got the killed! No! Damit haben wir alle Minigames geschafft. Und jetzt zeige zeig ich euch, was passiert, wenn man alle Kinder so gesehen befreit. Alle Seelen befreit. Was auch immer. Bonnie, Chica, Freddy, Foxy und... Ähm... Ähm... Ähm... habe ich jetzt ernsthaft irgendwas verpasst? Normalerweise steht hier Freddy. Dann ist hier sind hier die anderen. Und normalerweise kann ich dann hier so einen Kuchen hinbringen, da sind alle happy. Jetzt darf ich alles neu spielen. Uh, okay. Da muss mir jemand anders für mich herausfinden, was passiert, wenn man alle. Wenn man das True Ending am Anfang direkt bekommt. Denn ich darf jetzt wohl das ganze Spiel mit euch irgendwann in einem Livestream nochmal neu spielen. Was war der Fehler? Ich werde es irgendwann herausfinden. Ja, sehr blöd gelaufen. Das regt mich gerade sehr auf. Dann werde ich das wohl noch mal ein andermal machen. Nächste Folge oder so. So, letzte Nacht für eine normale Story. Da ist er. Nice. Jetzt sind alle Animatronics vorhanden. Es gibt nämlich noch Foxy. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Sonst habe ich, glaube ich, alle? Oder habe ich irgendjemand vergessen? Ich weiß es nicht. Warum ist der Event wieder offen? Ist er da durchgegangen? Äh, Foxy! Ach, oh, fick dich doch! Warum war Foxy? Was hab ich. Was hätte ich dagegen machen sollen? Wie hätte ich das verhindern sollen, dass er in meinen Raum kommt? Warum? Oh fuck. Äh, was? Er bleibt in dem Raum stehen. Erenmorn. Okay, da haben wir Foxy auch gesehen. <lacht> glaube ich die ganze Zeit nur schlechte dinge ich habe nicht mal dem phone guy zuhören können hat er überhaupt zu ende geredet Ach, scheißegal jetzt ich will diese die fünfte nach in dieser folge noch packen und dann in der nächsten folge zeige ich euch was ich eigentlich vorhatte mit Hi. was zum fick leute f in den kommentaren ein herz und ein f oder so weiß ich nicht. come on als ob der schon hier ist Wend, Wend. Hier, hier, hier, hier, schnell, zu machen, zu machen. Ja! Raus hier, raus mit dir, raus da Yes, yes, yes Ich habe was Gutes gemacht, Leute Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Yes das, das, normalerweise ist er hier vor meinem Bildschirm hier und vor meinem Glas Aber ich konnte ihn austricksen, haha Komm zurück in den Raum hier Ist ein bisschen im Raum? Fuck I Hello. Nein, fuck! Ich bin tot. Das hört man voll schwer. Ich hatte das Spiel wie geupdatet, dass auf einmal neue Minigames hinzugefügt hat und eine neue Schwierigkeit. Jetzt mal no joke. Ich habe das Gefühl, das Spiel voll krass geupdatet. Warum verliere ich jetzt die ganze Zeit? Geil. Nein. Wendt, Wend, Wend. Ich bin tot. Bin tot, er ist im vent Kann ich ihn vielleicht hier hinschicken? Ist er im vent? Habe ich ihn gerade im fucking vent ge... Nein Er ist hier, ich hab verkackt, ich hab verloren Na komm, kill mich Kill mich Kill mich Ich habe verloren Great. Geht bitte zurück. Warum geht er nie zurück? Er geht nie zurück. Geht zurück. Nein, ich bin tot. Oh, Überraschung. Wer hätte gedacht, ich jetzt sterben würde? Oh mein Gott, Leute. Fuck. Oh, gosh. Das wird ein Pain. Er ist ein Band. Ja, ja, richtig. Ha! Yes! Bleib da drin. Er ist wieder im Wind? Ja, schon wieder im Wind. Oh nein. In welchem... Was zum... In welchem war er drin? Ich bin tot. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Er ist schon wieder am Wend. Was? Ich muss Ventilation machen. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Nein. Er hat nicht Schwarz vor Augen. Nein. Nice. Wo ist er? Killst du mich jetzt? Wieder um zwei Uhr morgens, Morgen, so wie immer. Fuck. Er ist da, er ist da. Er ist zu. Was? Was? Was? Hi, hi. Nein, piss dich, piss dich. Hallo, was bist du? Hilfe. Nein, nein. Was zum Fick? Kann ich... Bitte, kannst du dich, bitte, verbissen gehen? Bitte, bist du nicht? Hallo? Hallo? Wie, wie mach ich dich? Weg, jetzt ist er weg. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, fast alle gesehen. The Puppet. <lacht> ist er im Vent? Ich weiß es nicht. ist er. Ich spiele mal hier Audio. Oh, ich kann ja nicht ein Audio mehr spielen. What? War er eine Cam zu sehen? Ich glaube schon. Ich habe nicht genau geachtet, aber ich glaube, man konnte Puppet in der Cam sehen. Ich weiß aber nicht. Hi. Er ist hier. Ich bin tot. 4 Uhr morgens, nein. Bitte, bitte auf auf. essen invent welchen, welchen, welchen? diesen, diesem, diesem! Hab ich's? Hello? Hab ich's geschafft? Hab ich ihn abgewehrt? Ich hab's gespielt. Da ist was gespawnt. Du Troll, ich hab zugemacht. Ich hab zugemacht. Was soll denn der Scheiß? Ich nehme schon mehr als eine halbe Stunde für diese Folge auf. Great. Hello. Fucking great. Kommt sie bitte in diesen Raum? Aber es war gerade ein guter Run. Auch ich glaube, die Puppe hat mich am Ende gekillt. Also, die Puppet, also Marionette, wie auch immer wie die heißt. Die Puppet, oder nicht? Hello. Wo bist du eigentlich gerade, Bruder? Ist er hier? Ja, er ist hier drin. Okay. Video-Error. Spielen wir da Audio. Komm, wir wir mal alles. Puh, ganz ruhig. Du hast noch eine Chance zu gewinnen. So, jetzt wirst du kurz blind. Jetzt geht mir alles gut. Ja? Alles gut? Ja? Er ist hier. Ready? Er ist nicht mehr hier. Leben wir lieber die Cam auf einer anderen Vent, wo ich noch, wo ich mir nicht sicher bin. Also wo ich nein, wo ich nicht zugemacht habe. Ich hab hier vorhin nochmal spawnen gesehen und dann wusste ich, ja der ist wahrscheinlich da. Wend, wenn, vent, vent, vent, vent. Er ist schon da. Oder was? Er ist da. In welchem Vent war er? Er ist in diesem. Ja, ich hab dazu gemacht. Ich hab dazu gemacht, guys. Ha! Bitch, kommst du nicht durch? Haha. -ha jetzt ist er hier, ne? Oder? Kannst bitte in diesem Raum kommen? Proxy? Nein. Gut. Super. perfekto Electro. Elektro perfekto. Anders. Na egal. <lacht> Den Joke hat eh niemand. Check die Ebene. Lele. Ja, Video Error. Hi. Ich kombiniere das mit beidem. War morgens erst, jetzt kommt es auch mal vor, als wäre die Zeit viel langsamer. Leute, ich darf diese Nacht dann später noch mal machen, weil ich anscheinend die Minigames verpackt habe. Als ob er hier ist, nein, ist er nicht, ist nur irgendein Phantom hier. Freddy ist hier. Cool. Bro guck mich doch nicht, ob Freddy ist. Hi Freddy. Na, wie geht's dir? Hallo. Da ist er. 3 morgens. Bleibst du bitte in diesem Raum. Ach, oh, video error Okay, schön war Audio. Hoffen wir, dass der in dem Raum bleibt. Rebooten wir mal kurz alles. Holy. Beeil dich. Freddy ist wieder hier. Okay. Nice, das hier. Wir zurück in den Raum. Hi Foxy? Nein, okay, super. Perfekto. 4 Uhr morgens. Also ich bitte dich. das ist ein Vent. Bitte sag mir, es ist ein Vent, den ich abgeschlossen habe. Nein, ist er nicht. Das ist ein kein vent Ist er schon hier? Bist du allgemein gar kein Vent? Er ist wieder hier, okay. Alles gut. Er ist wieder hier. Lol. Video-Error. Spielen einfach mal Audio. Fox ist nicht hier zum Glück. Super. Vent? Also, natürlich eine Lüftungsschach, aber ich sage immer Vent, das ist das englische Wort. Ventilation. Ich weiß nicht, ob der hier ist oder nicht. Ich check das nicht ganz mit dem Gru oh, Da war die Puppet! Ist der noch da? Habt ihr es gesehen, da war die Puppe. Aber sie war nicht Phantom, sie war einfach ganz normal. Es war nicht die Phantom puppe das war die ganz normale. Aus 2. Fiverr, bitte. Ich bitte dich. Lass mich zumindest das normale Ending, das schlechte Ending. Normale Ending, das jeder bekommt. Um okay, er ist hier. Er ist hier in diesem Raum. Er ob er hier ist oder nicht. Er bleibt jetzt hier. Ich meine, er glaubt, er will oder nicht. Er bleibt jetzt hier. Sorry, ich bin dumm. Aber wir haben es jetzt trotzdem geschafft, bitte, bitte, haben es geschafft, bitte, bitte. Fuck. video -Eura. super. Yes! Ah, oh, ich habe zwar die Minigames nicht alle geschafft, leider aber. Dann werden wir das zumindest für den Stream haben. Haben wir noch etwas cooles. Eine weitere Folge FNAF 3, warum nicht? Dann sehen wir zumindest das schlechte Ending. Wir hätten das Good Ending bekommen können, aber jetzt kriegen wir das schlechte Ending. Was jeder hat. So, wir spielen nämlich die letzte verlorene Seele. So, und wir hier sind ja alle gestorben. Und die sind alle freigekommen, die ganzen Seelen Und jetzt warten die hier oben auf mich. Bonnie, Chica, Freddy und Foxy. Und ich bin wahrscheinlich golden ich weiß es nicht. So, und da haben wir den Killer, Purple Guy. So, der hat Angst vor uns, weil er weiß, dass er uns umgebracht hat. Damals in FNAF 1. Und jetzt! Denkt er, er wäre in diesem Springtrap-Outfit, in diesem Spring Bonnie outfit geschützt, aber die Springlocks quetschen ihn zusammen und er stirbt. Na gut, stirb sterben, meh, äh, aber... Auf jeden Fall blutet er und es ist machtlos. Yeah. Bad Ending, yeah. Ja, Bad Ending, weil die Seelen sind immer noch in der drin. Hätten mir nicht allen einen Cake gegeben, dann wären die alle glücklich und können in den Himmel. Aber so sind die immer noch am Wandern. Und dann da hinten sieht man es, ist Golden Freddy. Nur so als kleiner Hinweis, ja. Und wir haben einen Stern erhalten. So, wir haben den Nightmare Mode. Wir haben hier Nightmare Night, was die sechste Nacht beinhaltet. Und im Extras Menü haben wir noch nicht alles, glaube ich, oder? Ne, wir haben noch nicht alles. Und ja, soweit ich weiß, gibt es zwar nur drei Sterne, einen Stern normal durchspielen, zweiten Stern durch, äh, ne, was ich euch gerade gesagt habe, diese, ähm, dieses Good-Ending. Ja, genau das wollte ich sagen. Deshalb wollte ich auch ausdrücken, was passiert, wenn ich das Good-Ending zuerst mache, muss ich dann beides machen. Also erstmal Good-Ending und dann normal noch durchspielen. Das habe ich jetzt leider nicht testen können. Tut mir wirklich, wirklich leid dafür. Also wirklich leid, das, das verzeih ich mir nie. So, das dritte Ending bekommt man, äh, dritten Stern bekommt man durch Nightman-Mode, aber es, durch eine Update gibt es, ähm, einen vierten Stern und zwar, wenn man die schieß später, äh, freigeschaltet hat, gibt es da einen, ha einen Hard-Mode, kann man da anmachen, wenn man dann einen Hard-Mode Nightman-Nacht schafft, dann gibt, man, gibt es noch einen Bonus-Stern, den er irgendwann später reingepatcht hat, so. Ending mit die zeige ich euch noch ein wenig. So, wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst auch Fall eine positive Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Da haben wir Springtrap. Hier kriegt man zwei Bilder von ihm. Close-up. Phantom Foxy, der einfach irgendwann spawnt. Phantom Balloon Boy. Phantom Chica, die wir nie gesehen haben. Ja, anscheinend bin ich zu krass in dem Game, dass ich die nie sehen musste. Fragt mich nicht. Ähm, aber es gibt ja hier ein jumpscare ding Deshalb werdet ihr das auch auf jeden Fall noch bekommen wie man F F Phantom Chica sehen kann und was für ein Jumpscare die hat. Das werde ich euch noch erzählen, in dieser Folge nicht mehr. Phantom Freddy, die wir mal einfach die anschauen, da werde ich auch noch den Jumpscare zeigen. Und hier, Phantom Puppets. Die Bitch. So Leute, wenn es euch gefallen hat, haut rein! Der letzten Like da. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, dann sehen wir uns wieder.